Guten Abend, ich bin der Dieter Theodor aus dem Süden Deutschlands. bin unterwegs nach Prag und mache gerade einen Zwischenstopp beim Torsten. Und ich zeige ihm etwas, wo ich 2015, Anfang März, das erste Mal für mich erkannt habe. Hier haben wir den kleinsten Motor der Welt. Im Nachhinein hat mir jemand gesagt, du, das existiert schon. Hier habe ich eine Rechtsdrehung. Rechtsdrehung von oben gesehen, ist dreht rechts. Mhm. Und zwar ganz normal. Der Strom, die Elektronenfluss, ist von Minus nach Plus. Bei Minus ist mehr Elektronenpotenzial, ist eigentlich die Energie. Und bei Plus ist weniger, das saugt, Minus gibt. Und wenn der Elektronenfluss jetzt hier runter geht, durch den Draht, die Schraube und der Magnet drin, der die Schraube nach oben zieht und hier der Kontakt, haben wir einen Kurzschluss und die Elektronen fließen rauf und hier rein. Und dann haben wir rechtsdrehendes Feld. Das sehen wir? Egal ob ich es rechts oder links hinhalte, es dreht rechts. Soweit, so gut. Und jetzt das nächste, gleicher Versuch. Magnet, Schraube. Jetzt haben wir ein Problem. Das dreht andersrum. Es dreht andersrum. Und hier geht es langsamer. Hier geht es schneller. Hä? Jetzt hat sich das oben reingehängt. Nochmal. Hier Stimmt. schneller. Und hier langsamer. Und hier langsamer. Die elektrischen Gesetze sind die gleiche wie die Strömungslehre von Flüssigkeiten. Die physikalischen Gesetze. Das ist ganz spannend. Es ist sich alles eins. Also auch wieder rechts oder links spielt keine Rolle. Es dreht jeweils immer links rum. Aber das eine mal langsamer, warum? das andere mal schneller. Ja. Und warum, warum im Gegensatz es es zum anderen? Rechts und links. Ganz einfach. Hier habe ich den Nordpol nach oben. Nordpol ist rechts Unterstützt das Ganze. Aufgrund dessen dreht es da schneller. Und hier haben wir den Südpol nach oben. Der Südpol nach oben ist links drehend. Die magnetische Kraft ist dominant von dem Spiralfeld, wo der Magnet ausbildet, entgegen dem Elektronenflussfeld, das entgegenwirkt, ist es reduziert und damit dreht es langsamer. Also vorher hast du äh, praktisch beide mal dieselben Drehrichtungen vom Fluss dieser ja. Elektronen der Batterie und dem Magneten. Ja. Deshalb fällt es da nicht ganz so sehr auf. Mhm. Also theoretisch müsste da trotzdem in die eine Richtung ein ganz kleines bisschen schneller gehen als in die andere, aber nur theoretisch, das sieht man in der Praxis ganz ganz schlecht sieht man aber erst richtig wenn man den Magneten umdreht und dann die Felder hier gegeneinander arbeiten müssen weil und dann dominiert das magnetische Feld im Gegensatz zum elektrischen ja. und deshalb bestimmt es dann die Drehrichtung ach, ach, genau sehr ja krass und das war wo ich den Anfang März das experimentiert habe ich mir morgens ein Bild gekommen okay Magnetfeld rechtsdreh Nordpol rechtsdrehen nach oben Südpol, links nach unten. Gravitativ ist der Südpol, links drehend abbauend. Und levitativ aufbauend ist der Nordpol, rechts nach oben. Da habe ich hier auch eine Zeichnung gemacht, wo das insgesamt dargestellt wird. Ja. Levitation, Gravitation, Aufbau, Zerfall. Das spiegelt sich überall wieder. Beim Zellstoffwechsel. Wir sind eine schwingende Erde-Wassermischung, vom Boden. Unsere Erde wird gespeist vom Universalpotentialfeld, von der Ursonne. Die Ursonne speist unsere Sonne. Und unsere Sonne speist unsere Erde. Und unsere Erde speist uns. Jetzt. Mit Magnetfeld, mit dem Elektronenpotential. Entschuldigung mal ganz kurz, Dieter, ähm, weil wir hier ja auf dem segel und Bob kanal sind. Die Darstellung der Erde ist jetzt ein Modell, ist ein Modell. Ein Modell gut, mehr muss man hier erstmal nicht sagen. Ja, gut, war nicht auf Scheibe, okay, wir machen okay. Nicht wohl. okay, Es, es ist, ist ein, ein Modell. Modell nach mhm. meiner Wahrnehmung, kann es nur rund sein, geteilt rund, kann es nur sein, weil die kleinste Oberfläche ist eine Kugel und wir sind freischwingend im Raum und da ist eine Kugel ideal. So wie unsere Zelle auch eine Kugel ist. Und okay. ich, die Zelle, die Zellmembran, ist Gehirn der Zelle. Die steuert den Stoffwechsel. Was rein und raus geht, wird durch eine magnetische Vorderschnecke gesteuert. Okay. Da haben zwei Forscher, Peter Grie und McKinnon, haben einen Weltpreis 2003 bekommen, die haben festgestellt, dass der Zellstoffwechsel eine magnetische Vorderschnecke ist. Es ist keine kalium natrium pumpe das ist der elektrische Ansatz, wo auch irgendwie stimmig ist. Aber der magnetische ist dominant, ah, haben wir hier gesehen. Ah. Ja, das ist wirklich der Hammer, Beweis. Das der Hammer, ist der Beweis. Der Hammer, Zellstoffwechsel, also sprich Konfliktphase, sprich Krebsentstehung, Verpilzung der Zelle, ist für mich alles nachvollziehbar. Mhm, mit diesem Und wir haben gerade vorher mal längere Zeit gesprochen. Das überschneidet den Rahmen. Das ja, können okay. wir mal einen Vortrag machen, können wir mal einen Workshop machen hier. Gerne. Oh, ja. Ja, von mir aus auch gerne an der Uni. Das, ja. wenn jemand offen ist. Ja, also, Kommentar also, drunter schreiben, wer Interesse hat. Ja. Dieter ist bereit. Gerne. Um das noch kurz darzustellen: Wie ich sage, kann Krebs eine Verpilzung, nur ein Zellstoffwechselproblem St äh, Wie gesagt, ist recht komplex. Wichtig ist, dass wir die Natur verstehen. Wenn wir die Natur verstanden haben, dann können wir alles verstehen. Und dann können wir auch die freie Energie, wie wir heute schon heute Mittag jetzt gesprochen haben, können wir auch nachvollziehen und eventuell reproduzieren. Und zwar nicht mit Magnetmotor, nicht mit diesem oder jenem, sondern rein natürlich. Wie die Pflanze die Energie von der Sonne, von der Erde erhält und wächst und wie wir durch die Einnahme der Pflanze unsere Elektronegativität erhöhen, als auch, wenn wir durch den Wald durchgehen, die Bäume holen die Elektronegativität aus, aus der Erde und verteilen sie über die Blätter nach außen ab. Wir sind Elektronen, magnetische Wesen und der Sauerstoff, der ist gar nicht so arg relevant, wie wir meinen. Hat ah, da immer beim Atmenthema. Dann sind wir wieder bei den Russen. CO2 ist sehr wichtig für uns. Mhm. Das ist Also macht mal die Atmung, Atemzyklus ziemlich reduzieren. Wir atmen oft oberflächlich und schnell, das mindert unsere Lebenszeit. Eine Schildkröte atmet, hat einen Atempuls von einer Minute. Die werden recht alt. Mhm. Die haben auch das Bewusstsein, das Gemüt dafür. Ne? <lacht> und wir rennen im Hamsterrad und machen uns verrückt. Ja. Und wo ich jetzt, ich wenn es mal kurz, und zwar rechtstrahend aufbauend, ist lebensbejahend und das macht die Zellmembran, das Kristall seine Membran ist kristalline, dichte Hautkugel, Kristallkugel, wo inner die Zelle funktioniert mit Mitochondrien und so weiter, und der Zelldurchlass, das ist eine magnetische Vorderschnecke. Wie eine stehende Repulsine, wo die Materie durchgeht, und innerhalb der Zelle wird die, werden die Lebensmittel, lebensvermittelnde Stoffe, also die elektronenreiche Stoffe, werden über Mikrotubuli in die Mitochondrien reintransportiert. Die Mikrotubuli ist wie eine schwingende Repulsine, wo wie eine Rakete, wie ein Boot, Schleppboot, die Nahrung reintransportiert, transportiert, rechts rein, links drehend raus. Mhm. In den Mitochondrien ist bei Krebszellen kein Magnesium mehr. Darum ist Magnesium enorm bedeutend fürs Blut. Das ist ein, ein Zusammenhang. Ah, den jetzt sind wir, wir wieder erkennen. bei Magnesium und Magnetismus. Das klingt ja auch vom Wort sehr ähnlich schon mal. Ne? Und die Levitation. Schon Felix Ehrenhaft, ein ganz bekannter Arzt, ohne Wien, hat es auch schon erfasst, dass Chlorophyll in Schraubenlinien dem Licht entgegengeht. Chlorophyll ist levitativ und Eisen ist gravitativ. Eisen zieht uns gravitativ zur Erde hin oder drückt uns hin. Warum haben die Frauen oft Eisenmangel? Wir sagen, aufgrund von der Periode, ja, weil sie Blut abgeben, fällt ihnen Eisen. Na, die dürfen mehr gravitativ werden. Die Frauen sind die Gebärenden. Und die, die Frauen dürfen mehr Eisen in sich aufnehmen und das Magnesium ein bisschen reduzieren. Und wir Männer dürfen eher das Magnesium erhöhen und das Eisen reduzieren. Also es ist spannend. Vom Bewusstsein her, Unser Körper, unser Milieu, schaffen wir unser Feld, wo uns darstellt als schwingende erde wasser schaffen wir durch unser Bewusstsein und drum auch in der Lebenskraft sein, levitativ sauber ordnete die Zelle, dann passiert nichts. Ganz interessant, ich habe angefangen mit Sprossen zu züchten im Winter, dass ich mich wirklich nah ernähre, ja und dann habe ich immer die Verkeimung gehabt, gerade bei Kresse und so weiter, mhm. enorme Verpilzung, wenn man es nicht laufend gespült hat. Und dann habe ich gedacht, okay Pyramide, das hat auch sehr gute, sehr gute Welt in, eine, in eine, innerhalb der Pyramide, wie es einem goldenen Schnitt aufgebaut ist, eine Pyramide genommen. Ja, aus welchem Material hast du gemacht? Einfach aus Kupferstammel. Aus Kupfer? Ja, okay. bei Berlin. Mhm. Habe das dann gemacht und dann war die Verbindung schon wesentlich schwächer. Und dann habe ich gewusst, Nordpol, ich aktiviere, das habe ich an meiner schwingfalz habe ich das auch mit integriert, Nordpol ist rechtsdrehend aufbauend, levitativ, Südpol ist linksdrehend, saugend, gravitativ. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt unter die Smoothie probe, ich habe Smoothie organisches Material genommen, Smoothie, habe das in die Pyramide rein und Nordpolmagnet, nordpol -Magnet. dann müsste die Zelle dicht bleiben, es dürfte keine Verkeimung, keine Verpilzung innerhalb der Zelle stattfinden mhm. und dann dehydriert es und mumifiziert. Bisher ja Fleisch in der Pyramide mumifiziert. Also wenn du einen Nordpol nach oben in der Pyramide tust, dann mumifiziert es das, was in der Pyramide ja. ist, okay? Wenn wir keinen Elektrosmog haben, dann ist die Pyramide alleine schon relativ stark, aber durch wir viel Elektrosmog haben wir und Chaos, dann ist gut, noch ein Magnetfeld mit aufzubauen. Mhm. Da gab es einen, äh, der Orga Urkult, der das auch erkannt Okay. Ich kann das jetzt nachvollziehen und kann das so. Also passt so Wachstum, alles, ja, Jetzt alles verbindet ist. sich alles. Gut, dann habe ich als also Museprobe einmal eine Pyramide rein, mit Nordpol unten hin hm. und einmal Leben dran mit Südpol unten hin, ohne Pyramide. Das ist Nordpol, das ist dehydriert, das ist also Ober- und Unterseite jeweils gleich, das hat kein, kein Unterschied. Ah, hier ist es, okay. Hm. Aha, ja. Und das ist der Südpol, das ist verpilzt. Ach, da schau her. Also scheint es hier viel feuchter gewesen zu sein, oder? Nein, nein heißt die Feuchtigkeit nur... ist eine andere Sache. Wir haben hier bleibt die Zelle kontinuierlich dicht. Ach, heißt. Das ist immer aufgebaut, die ist kohärent aufgebaut, levitativ, saubere Struktur. Und ein Konflikt nach Herme, wo man am Gehirn sieht, durch die Wirbelfelder, durch mhm. die Schisscheiben, mhm. kann man schon nachvollziehen, wo der Krebs entstanden ist, in welchem Organ, ungefähr wann. Das ist alles nachvollziehbar mhm. wir haben die ganze wissen haben alles da wenn wir die natur wieder integrieren das mhm. können wir an die ursachenforschung rangehen und jetzt ein zweiter zur Atlantis-Zeiten hat man gewusst die menschen die sehr bewusst waren die haben den tod überwunden und wenn ich den tod überwunden habe gehe ich aus dem körper raus und habe den körper weiterhin bewusst in meiner präsenz und mhm. dementsprechend auch die zellen die körperzellen und die Zellen bleiben weiterhin kohärent dicht und der Körper mumifiziert. Es findet keine Verpilzung statt. Heißt es, du kannst dann ähm, einfach mit deinem Geist aus dem Körper rausfahren, deinen Körper irgendwo zwischenlagern, bunkern sozusagen und irgendwann, wenn es dir nicht, wieder passt? Nicht, nein, nicht bunkern. Nicht bunkern. Der Körper ist Materie. Ich gehe ja. geh raus mit meiner Seele mhm. ja, und bin weiterhin mit dem Körper noch verbunden, weil ich habe einen tollen habe. Ich weiß, das ist nur Illusion. Okay. Ja, und dann dehydriert der Körper. Der Körper den war ich nicht mehr beseelen. Ja, den brauchst du ja nochmal, ne? Nein, aber es, ah, okay. es ist ein Nachweis: da haben wir auch die Dolmen im Osten, oh. haben wir den Dolmen eingerichtet, die Steingräber. Hm. Einer, der sehr bewusst war, hat gesagt: Okay, ich gehe jetzt aus dem Körper raus, ist in die Dolme reingegangen, das, das haben wir zugeschoben mit Steine. der kam nicht mehr raus, hat sich aus dem Körper raus meditiert. Ah. Danach hat man geschaut, ist der Körper verwest oder mumifiziert. Wenn er mumifiziert ist, dann war er sehr hochbewusst. Aha. und dann waren die Zellen weiterhin dicht es kam keine Verpilzung ah. russische Forscherin war, hat auch erkannt Krebs ist nur eine Verpilzung nur ein Stoffwechselproblem ich habe es ja gesagt, gerade mit Kohlehydrate Fettstoffwechsel, was sie da auf der Reihe gebracht haben mit der Wasser-Öl-Emotion, wo ich zum Beispiel volle Lichtenergie von dem Öl in die Körperzellen reinbringe mhm. und zwar rein pflanzlich nicht mehr wie Johanna Gutwig, Lionel Quark das ist, wie wir wissen auch nicht mehr so wie früher weil sich die Milch geändert hat die Milch wird pasteurisiert, die tierische Fette, Eiweiße, vor allem in Nanopartikel. Die Zellmembran ist unkohärent, mhm. sprich gravitativ, ist nicht mehr sauber dicht. Stoffwechsel auch nicht sauber funktionieren. Und dann geht, gehen die Nanopartikel rein in die Zelle und pilzen. Und da hast du dir eine andere Möglichkeit ausgedacht, um das trotzdem rein möglich flänzlich. zu machen. Okay. Rein aber es ist natürlich wichtig, dass jeder Mensch auch erkennt, warum will ich nicht mehr leben. Der Krebs ist selber... Ins Leben gezogen, in meine körperliche Ebene, um zu erkennen, dass ich was wandeln darf. Wo bin ich krank? Welcher Konflikt war es? Neue Denk nee. Medizin. Absolut nachvollziehbar. Mhm. Ich darf das, die Blockade, warum ich nicht mehr leben möchte, lösen. Und das habe ich jetzt durch mich erkannt. Ich habe mal Maschinenbau studiert, war im technischen Bereich, mhm. aber nicht so naturgemäß, eher auf Geld orientiert. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber ich habe die Körperenergie, die Lebensenergie relativ gut auf Wasser können. Und wir haben ja gerade gesprochen über die Implosionsstoffzelle, wo ich mal auf molekulare, atomare Ebene ein Konverter auf den Weg gebracht werden kann, um die Kraft von Mutter Erde, die ein Löwenzahn durch den Asphalt durchwachsen lässt, ja. zu wandeln in Strom. Ha, ha. Aber diese Energie, gedacht, die eine Pflanze praktisch entwickelt, um diesen Asphalt zum Durchbrechen zu bringen, da hast du Ideen dazu, das als, als eine Zelle zu bauen, dass wir das kopieren können. So wie es Tesla gehabt haben soll mit dem Turm, mhm. weil pro Meter von der Erde weg haben wir 100 Volt am Südpol, 200 Volt am Nordpol. Am Nordpol haben wir mehr levitative Kraft, am mhm. Südpol weniger. Aufgrund dessen sage ich auch, der Nordpol und der Südpol, Südpol ist auch Nordpol, aber weniger Nordpol. das mhm. ja, die so. Erde nur in sich als geschlossenes System. Da haben wir schon ein polar ein Feld. wenn man es komplett gesamt Aber wir haben überlagert von der, vom Torusfeld der Erde, als auch von unserer Sonne, als auch von der Zentralsonne. Das ist ein Mischmasch, mhm. eine, und das resoniert alles miteinander, und dann dementsprechend baut sich was auf. Die okay. Erde ist nur gerade eine andere Konstellation, aufgrund dessen, sagen wir, Polwechsel, wir haben nach meinem dafürhalten kein polwechsel sondern einfach eine andere lage eine andere position der erde im kreislauf der ganzen planetaren Systeme. wie wenn es eiert oder äh, ab und zu mal da die genau. richtung ich will ist. da nicht so reingehen okay ich das kommt so meine bilder wo ich so erhalten ja. habe und wo ich jetzt ja die sind wichtig aber ein ganz ganz tolles bild ähm, wäre schön wenn wir es noch zeigen können und zwar das mit der levitation ne, dieses ja. Dieses erste Ding mit der, mit der Batterie und dass Magneten doch das schon einen Unterschied machen, ob man die mit Nord oder Süd an irgendwas ranhängt, das haben wir jetzt mitbekommen. Das hier haben wir jetzt auch noch mal so im Hinterkopf. Und das, was jetzt hoffentlich okay. gleich noch mal funktioniert. Das funktioniert schon. Sehr schön. Kommt ja auf unser Bewusstsein drauf. Ein. Ja, okay. Das spielt eigentlich auch eine Rolle, aber das wäre zu arg, wenn wir da jetzt zu arg Tiefe gehen. Ich zeige jetzt, im März 2015 habe ich mir Gedanken gemacht, wie das alles zusammenhängt. Habe gerade das auf drei bekommen, ja, rumexperimentiert, wie ich schon gesagt habe, weil ich das andere gezeigt habe, haben die gesagt, das existiert schon länger im Internet. Ja, und am nächsten Morgen, wo ich mir da Gedanken gemacht habe, habe ich gesagt, okay, rennt aufbauend, jetzt machst ich einfach an meiner Schwingplatte, wo ich da habe, habe ein kleines Modell hier, und mit dem kann ich eine Kreisschwingung machen, und dann schwingt ein Magnet in einer Röhre. Und wenn der schwingt, dann schauen wir mal, was passiert. Ich lasse das Gerät jetzt schwingen. Ja. Einfach ein Rüttler. Und hier ist jetzt ein Magnet drin. Ein Magnet. Und unten ist. Ozenisch. Auch noch ein Magnet. Hier ist ein Magnet drin und hier, das ist ein ja. Magnet. Der okay. untere Magnet und Obertrend die spielen keine Rolle. Okay. Das funktioniert auch ohne die Magnete, aber ich muss den jetzt in den Schwebezustand bringen, damit er sich in eine Schwingung reinversetzt und in der Drehung, ah. um die levitative Kraft von der Mutter Erde zu nutzen. Und dann wird er nach oben gezogen. Und wenn ich jetzt gerade noch tue, ich rechtsdrehend aufbauend, und wenn ich rechtsdrehend aufbauend habe, ich habe Rechtsdrehend aufbauen und das zweimal, zweimal Rechtsdrehend aufbauen, gegeneinander Abstoßen. Also einmal ist Rechtsdrehend aufbauen das Magnetfeld der Erde, was jetzt von unten kommt, von unten was immer unten. da ist, ja, was immer da ist, ja, okay. Und dementsprechend setzt du einen anderen Magneten mit Nordpol nach unten da drauf, also das Nord genau und Nord. Genau, das ist abgestoßen war. Okay. So habe ich es gemacht, experimentiert. Und ich schau mal, was passiert. Bin ich bin gespannt, wie weit wir geht. Wir haben jetzt ein Problem. Jetzt zieht es nicht runter. Ja, warum denn das? Ich dann habe ich weit lang rumgemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wie mit der Schauber schon gesagt hat, es aus 80 Grad verdreht <lacht> Okay. Dann habe ich das so gemacht. Also wenn die untere und oberen Magnete in der, von der Röhre oder der Röhre abschließen, die spielen keine Rolle. Maßgebend ist jetzt die Schwingung. Ja, da hat er ja jetzt schon überhaupt keine, keinen Bezug mehr zu der Magnetkraft hier unten mit dem. Also der spielt jetzt wirklich keine Rolle mehr. Das heißt, der schwingt jetzt wirklich auf dem Magnetfeld der Erde, kann man sagen. Der eiert jetzt auf dem Magnetfeld der Erde rum. Und ja. steigt immer höher, immer höher, nur weil der in dieser Vibration. Wobei wir den Nordpol nach oben haben. Also ich konnte 80 Grad verdreht und ah. zwar, er wird nach oben gezogen. Er wird nicht von der Erde weggedrückt, sondern nach oben gezogen. Ah, okay, das was Dann wir zuerst besprochen da haben, das hat ja nicht funktioniert mit Nordpol gegen Nordpol. Jetzt ist Südpol nach unten sozusagen. Ja. Und der Nordpol von unten ist eigentlich, aber trotzdem steigt Ja klar. Und es steigt, das steigt bis ganz auf. Steigt bis ganz auf, ja. Und jetzt fällt es wieder runter. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen. Runter ein bisschen weggebracht, aber ich gehe nochmal ganz hoch. Und dann habe ich das. Hoch, hoch. Und hier kann ich jetzt nachvollziehen, wie wir als schwingende der Erde Wassermischung über dem Boden schweben. Das können wir also von der einzelnen Zelle sehen, vom Zellstoff überall alles ist eins. Hier habe ich jetzt ein Modell, da habe ich zweimal gravitativ und einmal levitativ. Das ist der Zerfall. Wenn wir noch... schickt, alles zusammen. Genau. Und okay. wenn ich jetzt in der positiven Kraft bin, dann stellt sich mein Körper, als ob ich Erde also wachsen Boden da Erde. So schwingen unsere Teile über die Erde, macht uns das Bewusstsein. Ist alles lebendig, ist alles in Bewegung. Das ist Hammer. Das gibt's ich doch gar ja? <lacht> Jawohl. Ist alles lebendig. Und da habe ich festgestellt, weil unser Bewusstsein arbeitet damit, das was wir den <lacht> denken, das sind Sie hier wieder. Also, du meinst jetzt auch mit, mit, mit, mit seinen Gedanken, kann man jetzt Einfluss auf dieses Steigerverhalten der Magnete nehmen? Die ersten anderthalb Jahre habe ich immer den Versuch, so wie ich es erklärt habe, so wie ich es entdeckt habe, hat es immer funktioniert. Dann habe ich in Graz in Österreich einen Versuch gemacht oder eine Demonstrationen, Vortrag. Dann habe ich gerade andersrum, hat es funktioniert. Es hm. war in einer Industriehalle drin. Da bin ich selber in die Schleudern gekommen und seitdem habe ich entdeckt, das was ich denke, ich kann inzwischen, wenn ich alleine bin oder mit Leuten, die das auch in dem Feld drin sind, können wir die Magneten mit unserer Gelenke rauf und runter laufen lassen. Also das ist spannend, da kann ich also beinahe verrückt werden. Und da ist mir vollkommen klar geworden, was der John Wheeler, ein Physiker, dann biophysiker und am Schluss als Mystiker aktiv gewesen. Der hat erkannt, mit unseren Gedanken versklaven wir die Elektronen. Den Spinnen oder rechts, rechts oder links drehen, machen wir mit unseren Gedanken. Wir ja. Menschen haben Bewusstsein. Wir haben darauf Eingriff. Wir können materialisieren. Wir schaffen alles. Die Tiere funktionieren rein instinktiv. Die kriegen die Energie der Erde. Darum haben die auch kaum einen Krebs, die in der Natur leben und instinktiv unterwegs sind. Die inzwischen, die Haustiere, wo viel Zucker und so weiter bekommen, die haben auch ihre Themen. Und die sich an uns anpassen, mit unseren Gedanken, die ziehen ja auch unsere Felder mit rein. Ja. ja wenn ich in der Natur draußen bin, wenn ich mich gerade, ich habe mhm. will nicht zu arg ausholen, aber ich bin oft im Wald, wo ich hinliege, in der Sonne. Und da habe ich mal Smoothie-Proben genommen, von Frühjahr weg und so weiter, und da auch echt einfach auch gute Gedanken gehabt, dann ist ein Hase zu mir hergekommen. Mhm. Ich habe einen Platz von dem Wald, bei uns in Kempter, wo ich wohne, im Allgäu kämmt Wald, habe ich gedacht, ich will mal irgendwo einen Platz haben, wo ich schön Sonne ist, wo ich meine Ruhe habe, wo ich mich nackt hinlegen kann. <lacht> ja. Nackt lagst du dort? Ja klar, cool. da da das war 2015, habe ich Lichtung gesehen, komme näher, Gras, wunderbar, steht der Reh auf und geht weg. Auf dem Platz gehe ich hin und liege immer hin. Und das war 2016, im September, liege auch wieder dran, nach Raschels, schaue ich so hin, habe gerade ein Buch gelesen, kommt ein Hase her, ein Feldhase. Dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt kann ich ihn streicheln. Nimm meine Hand, will ihn anlangen, dreht er sich um. Er ist nicht erschrocken, dreht sich um, wackelt mit dem Bürzel hinten und darf ganz langsam weg. <lacht> solche Begegnungen, wenn du voll im Feld schwingst, weißt du, voll mit ah. Natur im Einklang. Anastasia. Unbezahlbar sowas. Also, ich echt solche Sachen, solche Momente. Mhm. Genauso auch Tiere. Wenn ich Angst habe vor den Hunden, dann habe ich immer ein Problem mit Hunden, die niemals war. Jegliche Angst will geheilt werden. Da haben auch gesprochen, wie ich Unfaller bin und so weiter. Ich wirklich Ängste, wo in uns drin sind, die möchten geheilt werden. Wenn ich vollkommen zutraue gegen die Liebe, ja, dann hat man auch kaum einen Konflikt, wo mich dementsprechend wo der Zellstoffwechsel auch blockiert, wo mich zum Zerfall bringt. Drum, liebe Leute, immer gut drauf sein, aber nicht nur, ah, alles ist gut, nein, sondern von tief innen absolutes Zutrauen haben. Genau wissen, warum alles gut ist. Alles ist gut, alles ist Liebe. <lacht> Was ich noch mitgeben möchte, und ja. zwar wir sind in Dualität, wir sind momentan noch extrem in der Dualität. Wir dürfen in die Polarität gehen. Die Dualität ist drinnen. Wir haben heute halt uns schon ausgetauscht. Es war nötig gewesen, ne? Elektrisch und die Polarität ist magnetisch. Die links und rechts dreht und zwar die Einheit in der Verschiedenheit. Polarität. ja, wo ich, also, ich die Levitation untersucht habe, habe ich die Gravitation außer Acht gelassen. Da bin ich steuern gekommen. Die Gravitation gehört auch dazu. Es ist ein Geben und Nehmen. Torusfeld, das was ich gebe, das erhalte ich wieder. Aha. Und damit ich als Körper frei schwinge im Raum, ja, und die Erd-, ich werde auf die Erde gedrückt, dann brauche ich von der Energie der Erde, wo mich stabilisiert über, über die Erde schweben lässt. Wie wir es in der Röhre gesehen haben. Und das ist wichtig. Das ist die levitative Kraft wo das Torusfeld von in, unten südpolmäßig impft und dementsprechend zum Tragen bringt. Atomkernspaltung, was haben wir da? Nur eine Radioaktivität, was ist Radioaktivität? Ich denke nicht groß kompliziert mit Berechnungen und so weiter, sondern Radioaktivität ist für mich nur ein Elektronenraub. Es raubt mir Elektronen. Wenn ich Atomkern, wenn ich einen Atomkern, eine Geldwirtschaftsmacht spalte, eine Firma spalte, dann entstehen zwei Firmen, die beide Arbeiter braucht, brauchen. Arbeiter, finde ich, sind Elektronen, kann ich gleichsetzen. Und der Atomkern ist die Geldwirtschaftsmacht. Die, ja, ihr versteht, was ich meine. Und drum wirklich, wir dürfen alle zusammenwirken. Eine Einheit und dann Pass. Dann sind wir alle getragen. Ja, und das, jeder mit seinem Talent und seiner Berufung. Auch ja. das wird alles momentan gerade in der sehr großen Entwicklung sein. Ich bin dann ja. mal gespannt, was bei rauskommt. Du kannst ja meine Homepage dann auch mit angeben. Ja, ja. Kannst und ich mache dann Vorträge und ja. Ich, ich danke dir. Danke dir, Dieter. Und gerne bis auf weiteres. mal auf ganz neue gedanken beim basteln die da ist jetzt auf dem weg nach prag und <lacht> ich habe jetzt einfach mal zwei batterien 2 aa nickel metallhydrid akkus in reihe geschalten und habe als verbindung was gefällt dir das da drauf oder was hä? als verbindung solche magnete genommen und ja, probiert mal ein bisschen rum, aber die Konstellation hier, dass man die Magneten andersrum draufsetzt als der Pol. Also, wenn hier Nordpol rauskommt, wird es mit Südpol draufgesetzt. Vornen Magneten, der Mitte den Magneten, hinten Magnet, drei Magnete. Minus ist an Erde, wenn die Heizung jetzt wirklich Erde sein sollte. Und der Plus hängt einfach als Antenne hier rum. Ja, und ich habe vorher wirklich lang probiert, hin und her, da war es immer bei 2,172 gewesen. Dieser werden erst bei dieser Anordnung ne, praktisch die Magneten entgegengesetzt zu dem Pol, der elektronisch hier rauskommt, ne, den magnetischen Pol entgegengesetzt. Jetzt steigt es, wenn wir es mal so sagen. Ja, wenn jetzt hier das Ding richtig dran ist, die Messspitzen. Ja, es ist minimal, ne? jetzt geht es aber schon weiter auf 5 hoch, aber ähm, im Verhältnis zu dem, wie lange ich ja vorher gewartet habe und sich da gar nichts getan hat, also es tut sich auf alle Fälle was im Verhältnis zu vorher. Ja, also im Verhältnis zu, wo ich die Magneten andersrum dran hatte. Ne? Da war die Konstellation genauso mit der Erde und der Antenne, da waren die Magneten alle andersrum. So, jetzt kommt da langsam Licht ins Dunkel und man muss noch mal ganz so sehr die Nadel im Heuhaufen suchen. Dieter, tausend Dank. Der nächste Tag, ich habe das jetzt über Nacht dran gelassen und mal schauen, wo die Wollzahl ist. Was mich jetzt schon verwundert ist, habt ihr das gerade hier leuchten sehen? Na? Hier. Was ist denn hier los? Komisch. Eigentlich wollte ich euch zeigen, dass erst wenn man mit einer Messspitze rangeht, dass dieses Teil hier anfängt mit Leuchten. Und das tut es normalerweise nur, wenn irgendeine Frequenz mit im Spiel ist. Und wenn ich eine stinknormale Batterie nehme, das ist ja sogar eine 12-Volt-Batterie, und hier an irgendeinen Pool rangehe, da tut sich nämlich gar nichts. Das macht erst was, wenn irgendeine Frequenz mit im Spiel ist. Ist hier die Frequenz? Hier an der Erde ist die Frequenz definitiv. Ja, also hier auf der, das ist wahrscheinlich der Verursacher, wenn ich jetzt rangehe, ist nichts mehr. Also definitiv ist hier auf der Erde ein bisschen was an Frequenz unterwegs. Aber uns interessiert ja, wie viel Volt die Batterien haben, wenn sie so dran gelassen worden sind. Und heute sind wir bei 2,216 Volt. Also es hat sich doch schon ein bisschen was getan. Dabei ist mir der Versuch vom Action for Free in den Sinn gekommen, der das mit einem Akku und einer Erde und einer Antenne einfach probierte. Ich weiß gar nicht, ob er auch Magneten genommen hat zum Befestigen seiner Antenne und seiner Erde. Ja, Liegt es jetzt nur an Antenne und Erde oder haben die Magneten doch eine Bewandtnis? Na, aber ich habe ja gestern Abend rumprobiert und mit der anderen Konstellation, wo ich die Magneten andersrum drauf getan habe, hat es ewig getauert, ehe sich hier was getan hat. Das geht vielleicht auch, wenn man ganz viel Zeit hat, aber... Diese Anordnung, so wie ich es vorhin erklärt habe, geht schneller. Mit dem Wissen jetzt, weiß ich jetzt, dass so gebaute Zombie-Zellen-Packs extrem scheiße sind. Hier oben sind die, die, die Pole, die komplett unterschiedlich sind: einmal rechts rum mal links rum Die Kräfte wirken gegeneinander, alles hebt sich auf. Ja, voll ineffektiv und. Gefährlich höchstwahrscheinlich obendrein. Wo ist denn mein hochgegangener Akkupack? Hier drüben ist er. Ja, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe mit dem hochgegangenen Akkupack, kam der liebe Darius an, der mit dem Jörg Hempel eine Zeit lang zusammengearbeitet hat und da in Geschäftsgeheimnisse reingucken durfte, für die er natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste. Also durfte er mir nichts sagen, er. Ach, hat aber trotzdem gemeint äh, zu mir nach dem Video, äh, Thorsten, hättest du deinen Akku mal richtig verschalten. Dann ich gesagt, ja, oder hat mir besser, besser gesagt gedacht, ja, ja, du Arsch, du weißt ganz genau, wie es besser geht, darfst mir nur nicht sagen. Ach, das sind immer solche Sachen. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, ne, Mensch, so ein Arsch ist der Darius jetzt auch nicht. Ne? Also, ähm, wenn ich es wirklich will, komme ich da schon dahinter mit den mit den Infos, die ich da so bisher habe. Ja, und dann habe ich einfach mal Patent und Jörg Hempel, ne, das ist nämlich derjenige, der ähm, ein Patent auf eine gewisse Verschaltung von Akkus 2006 gemacht hat, im, im Internet eingegeben. Und siehe da, das dritte Ergebnis von Google Patente hat mir ein Patent über die Verschaltung von einem Batteriepack gezeigt. Und ja, nachdem ich äh, nach dem ersten Blick da noch gar nicht so viel kapierte, habe, ist mir das jetzt so richtig klar warum der jörg das so gemacht hat warum er dadurch extrem krasse testergebnisse hat und ja ist wahrscheinlich in zukunft alle akkus nach dem prinzip gebaut werden müssen ne, ich meine wer da irgendwie mal eine spur verfolgt ne, das ist ein, ein logischer nächster schritt jörg patente darauf hm. naja gut okay. Wird schon alles wird schon alles gut gehen, sagen wir es mal so. jetzt habe ich mir gedanken gemacht wie ich ähm, einen 150 volt akku pack äh, so hinbekommen wie der Jürg ihn reingeschalten hat. da naja, hat die ganzen akkus einfach nur hintereinander. Ne? da ist kein akku von einer anderen Voltzahlzelle im ähm, Daneben geklappt sozusagen, sondern alle hintereinander, dass der, dass der Torcado da richtig ohne Widerstand schön durchwuseln kann. Und diese Variante ist mir jetzt in den Sinn gekommen, wie ich es schaffe trotzdem Zombiezellen, Zombie zellen packs zu bauen, die dann aber ja, etwas besser funktionieren als diese, diese alte <lacht> verschachtelte Variante. Das sind jetzt alle in Reihe, 100 Zellen in Reihe, wie so ein Schlauch und dann als Spirale hochzugelegt, Ein bisschen konisch gemacht, damit man sie übereinander stapeln kann. Und am Output können wir dann jeweils eine Diode reinmachen und die alle parallel schalten. Und ja, am Input separat laden. Wäre eine Möglichkeit. Ne? Ich teste mal ein bisschen, aber dabei habe ich jetzt ein sehr gutes Gefühl. Und viel schicker sieht's auch aus als vorher, finde ich, oder? Mhm.